So, alles, Macht's, gut. Macht's gut. Tschüss Bis dann. Schön, dass du da So, erst mal. So, gut. Herr kann ich mich erst zum die Ja, so, geht los. Oh, das ist ja nett. Danke für bald. Wir sind jetzt. Aber okay, jetzt komme ich jetzt mit Applaus. Bravo. Sonderfahrscheine, liebe, liebe Gäste, liebe Freunde, meine lieben Fans, es gibt heute Sonderfahrscheine, denn hier, und das will ich euch ganz ernsthaft sagen, werden die Weichen heute ganz neu gestellt. Seid nicht sauer, wenn ich meine Straßenbahn nicht mit habe, aber wenn Weichen neu gestellt werden, braucht man unbedingt, mal her, einen Weichensteller für jeden. Eine schöne Weißbester. Oh! Das sind Und die beiden werden neu gespielt. Und diese eigentliche, meine lieben Gäste, meine wunderschöne Frau. Sie sind mir eine Bluse gekauft, extra. Die Reichen sind heute Sinn, weil ich hatte so kein Noch nie mehr, noch So, warte mal. Du bist doch sonst da wenn noch fährt. Kannst du mir mal so die Brüder dabei Okay. Ich kann ich doch versuchen. Wir fangen das dann, oder? Ja, uh, So. Der hat nicht. nicht. Ich denke jetzt immer schlecht, wenn man nicht recht ist. So. so. So. Hat jeder jetzt? Ich noch Ich bin jetzt schwerer, weil ich so bin. So. Also, jetzt haben alle. Wir wollen ja. paar -Scheine. Scheine So, jetzt haben wir alle. Jetzt sage ich euch gleich die Künstler. Wir haben keine Ahnung, wer heute alles kommt. Aber die kommen. Die kommen richtig. So, jeder macht hier eine Flasche erstmal auf, als er anbringt. Oh. Jeder schaut seinen Nachbarn in die Augen und sagt oh. ihm mal, du bist ein sehr schöner Mensch. <lacht> Siehst du, jetzt habt ihr das Lachen noch Das brauchen wir heute. Wir brauchen euer Lachen, wir brauchen euren Beifall. Und ich hoffe, es ist niemand schlecht. Wenn es jemand schlecht ist, so, wir es heute. Rufst du mich, dann kriegst du noch ein Beifall. <lacht> so, jetzt. Es ist der Wahnsinn. Diese, diese Ausländer, dauerhaft diese Ausländer, können so schön sein. Was? Ich habe für sie eine Österreicherin. Ja. Nach der chinesischen Astrologie, komm her, meine liebe Österreicher, du bist heute der ja. Stamm. Hallo, hallo, Nach der chinesischen Astrologie ist sie im Jahr des Pferdes geboren. Als ich sie heute das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, eine Edelstute. ich besser, ich, ich musste mal nach Hause und habe so mein Sattelzeug geholt. Also, will Weinzelle. den Namen musst du auch erst mal werden. Aber weil ich ein ehemaliger Gastronom bin, habe ich immer mal einen Weinkarte gedacht. Ich hoffe, wir weinen heute nicht. So für die. Danke schön, und jetzt kommt ein schicker junger Mann. <lacht> der der, der ist nicht alt, der ist beweglich, da hat immer was drauf. <lacht> <lacht> Ein Pferd, Uwe, ist eine Ratte, zeige eine hochintelligente ich sage mal mehr zu dir. Du wirst dir die Dinge von mir erfahren, die du selber bis jetzt noch nicht erfahren hast. Was sagst du zu dieser Nachbarin? Ja, die habe ich mir ja extra ausgegeben. Und Gott sei Dank vom Fernsehballett, also losgeeist und so. Wir müssen wieder eine Kamera, wir das ganz und schwer mit uns. Und das ist Uwe Jensen kendelding Seite kennenlernen. Bitte schön, nimm Platz. Der Sohn vom Dieser. Ja, wenn du sicher bist. Komm. Ja, was kann dazu nehmen? Wenn es was schon geht, wenn die Blumen nicht so richtig blühen oder irgendwas, man braucht immer eine gute, eine fantastische Gärtnerin. Und das ist Katharina Gärtner. Oh. So, ich war jetzt Freiland. Gut. Katharina, du erfährst von mir dann, was du bist, nach der chinesischen Astrologie. Wir wollen es ja auch noch ein spannend halten. Okay. Ja? Auf alle Fälle bin ich sehr froh, dass du heute hier zugestiegen bist, dass du mit uns mitfährst und dass du dem Publikum ab jetzt schon gefällst. Und jetzt, meine lieben Gäste, jetzt kommt ein Hotelbesitzer. Ich bin heute zweimal durch die Stadt gefahren und habe gesagt Mensch der Anthony der hat das Hotel Bellevue gekauft hier ist er Anthony! Anthony Dresden Mensch, du hast ja jetzt zu deinem Gesind an deinem Hotel draußen dran Das kann man so sagen Ja, das kann man so sagen Und <lacht> der Wahlergrund ist? Silvester Silvester Silvester mit Anthony im Bellevue Dresden Heute hier genau. im Elmar So, mein Name ist Karl-Heinz Bellmann, Bindestrich Ernst. Und, Karl-Heinz, muss aber nicht sein, lieber Ernst, wenn du das jetzt siehst, ich achte dich, ich schätze dich. Wenn ich heute hier deinen Platz einnehme, liegt das nur daran, dass ich zu viel Zeit habe. Also, bis dann, dein Bömer. Danke. Hallo. Jetzt sitzen man nun hier.